Wir kommen dem Ende immer näher bei Mario Maker 2 Story Mode. Folge 50, äh, ja, Level 50 wohl, ja. V-Pilzbefall. Die schlechte Nachricht zuerst. Ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen. Jetzt sind sie zu V-Pilzen mutiert. Die gute Nachricht, die gibt es eigentlich nicht. Außer irgendjemand da draußen hat Spaß daran, vor Killerpilzen davon zu laufen. Äh, ja. Ähm. Warum das hier fast das Ende ist, wollte ich sagen. Weil wir jetzt nur noch vier Spiel äh, vier Level spielen müssen und dann ist schon alles fertig gebaut. Und dann werde ich mal sehen, was das Level mir noch sonst bietet. Okay, ich muss ehrlich sagen, der Giftpilz sieht ein wenig lame aus hier. Also, vom Aussehen ist das natürlich cool, ne? Ja. Aber, das sieht mir irgendwie einfach so aus wie ein fucking PNG und dann war's das. Einfach ein PNG draufgeklatscht. Jetzt gib mir den Pilz! <lacht> Meine Güte, ist das schwer, mal diesen Pilz zu bekommen. Oh Gott, wie viele? Jo! Wow. Oh. Okay. School. Oh Gott. Wow, er ich gesehen. hab ich nicht gesehen. Geil. Okay, dann kommt ihr nicht mehr hoch. Okay, ich hab schon Pilz. Ist mir egal. Ja komm, das, das war. Das war etwas unpredictable. Also ich konnte jetzt nicht riechen, dass da jetzt so einer rauskommt. Also dass da so ein paar manche rumfliegen sind. Oder konnte ihr das riechen? Also ich konnte es nicht riechen. Oh, ich bin vergiftet worden. Verdammt. Aber man kann ihn dann einfach antatschen Während man so. Ja, okay, geil, Ich hab's geschafft. Yay! Mario time! Yeah! Ich nehme mittlerweile irgendwie viel mehr Mario als Yoshi auf, aber. Hat aber auch einen Grund. so. <lacht> okay, ich will mal ganz kurz mich umschauen hier. Vielleicht gibt's ja irgendwas, was ich übersehen habe. Vielleicht kann man sich mit auch irgendjemand reden oder so. Hm. Nee, ich glaube, das kommt alles erst, wenn ich es Schloss fertig gebaut habe, weil dann habe ich ja immer noch keine 100%. Müde keinen Sinn machen. Mal gucken. Münzausflug in der Clownkutsche. Ahem, Ich erforsche gerade das Flugverhalten der Clownkutsche. Dazu bräuchte ich einen Testpiloten, der in einer Clownkutsche 50 Münzen aufsammelt. Werden dabei andere Verkehrsteilnehmer in der Bahn geraten, einfach wegschubsen. Doktor Wunderlich, wenn er sie alle 50 Münzen sammeln? Okay. Und wie viele Münzen bekomme ich dafür? Wir werden es sehen. Aber ich brauche eigentlich gar keine Münzen mehr, oder? Ich meine, ich habe noch jetzt alles fertig gebaut, was man fertig bauen kann, oder nicht? Ich geh mal den Pilz hier lang. Okay, wie komme ich da hoch? Ach, man kann jetzt by the way nur noch ähm, mit dem großen Dings, diesen Liga Mario, den ich gerade bin, mit dem kann man ähm, nur noch in diesem Stil, also kann man in Mario Maker 2 halt nur noch von oben auf so eine Blöcke stampfen. Früher konnte man auch äh, wegkicken Blöcke, aber das geht hier nicht mehr, warum auch immer. Und das ist so gesehen der einzige, soweit ich weiß, der am einzige Amiibo-Pilz. Doch, doch, ich glaube, das ist der einzige. Ja, gut, Amiibo-Pilz ist es auch nicht. Nur, dass es halt einfach von der Amiibo kam. Okay, ich muss nur die normalen Münzen sammeln, der hat nichts gesagt von den anderen, ne? Oder oh, damit verirre ich mich gerade. auch oh, verdammt. Die Zeit geht mir echt aus jetzt. Alter, das können wir nicht antun. Alter, oh mein Gott. Hallo? Geht's noch? Oh Gott, die wollen ernsthaft, dass ich... Ja, die wollen ernsthaft, dass ich die eine Mütze da einsammle. Ich gehe aber nur mit dem Giga-Mario. Jetzt habe ich eine Mütze übersehen. Also jetzt wird's echt knapp. Jetzt bin ich echt am... ...zittern. <lacht> nee, das nicht, aber... Jetzt habe ich echt Angst, dass ich nicht mehr schaffe. Okay, okay, egal, egal, egal, passt, passt, passt, passt, passt, passt, passt, passt, eine Münze, da, okay, und Ziel, no, kann ich da noch schnell rein und nach oben, na, schade, naja, wir haben's, okay, alle Münzen heißt dann wirklich alle, auch die Riesenmünzen, wusste ich nicht, cool, <lacht> yeah, noch zwei Level und dann haben wir es oh, fertig gebaut 88% Prozent. am Ende würde ich denke ich mal 90% Prozent oder so ein Aufzug, Licht aus, spot an oder spot an, was auch immer äh, willkommen bei dieser einzigartigen Attraktion, junger Freund, eine Fahrt durch absolute Dunkelheit, welche Gefahren lauern wohl im Dunkeln, wenn du das Ziel erreicht erhältst du einen wertvollen Preis, falls du das Ziel erreichst hehehe mein lieber Zirkusdirektor, oder mein böser Zirkusdirektor die werde ich zeigen. Ich schaff das. Ich habe keine Angst vor dir. Das ist so eine richtig spooky Atmosphäre, das mag ich. Dum, dum, dum. Wow! Du, du, du, du. Oh, verdammt. Ich hätte ganz am Rand stehen müssen. Oh, oh Gott. Oder so. <lacht> okay, was bringt mir das Cape? Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss rüber fliegen. Ich kann nicht fliegen mit dem Cape. Ich kenne das nicht. Man soll ich einfach nur spinnen. Beziehungsweise Angriffstaste drücken, Renntaste, Angriffstaste. <lacht> ich spam einfach mal. Wow, das sah cool aus. Tschüss. Oh, das ist 50er, die will ich ja noch haben, aber die ist wahrscheinlich viel zu schwer, oder? Habe ich wahrscheinlich schon verkackt, oder? Was da soll man rüberspringen? Ach, wahrscheinlich auf den Kugel Kugelwilli drauf. Ne. Das meinet. ich. Ah, aber das mache ich. Haha. <lacht> nice. Okay, was wird das letzte Level sein? Was wir uns noch, an, noch geben werden? Danach werden wir mal schauen, wie sich das Spiel dann verändert. Weil irgendwas muss ja passieren. Auf einmal kommt dann irgendwas Neues zum Bauen oder sowas, was ich? Muss da eigentlich, oder? Bam. 90%. Oh, wir haben jetzt schon 90 Okay. Na gut. Ich bin gespannt. <lacht> Die Ballade vom Wandsprung. Ich rutsche, rutsche, rutsche an der Wand entlang. Ich drücke, drücke, drücke, drücke B. Doch ich habe mal wieder zu spät gedrückt. Ich falle, falle, falle, falle! Ah! Vom Nachwuchsmusiker. <lacht> der arme, der ist einfach runtergefallen. Er war schön am Singen, schön am Rutschen und dann war einfach runtergefallen. Der arme. Das hört sich wie ein cooles Levelname an. Die Ballade vom Wandsprung. Dun dun dun dun dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dun. Dun dun scrolling level, wie ich na, warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich hätte warten sollen. Sorry, ich bin Nomi, wisst es doch. Da kommt, die will ich noch haben. Reicht. Man kann auch die Schnappertacker abbrechen, wenn man nach oben drückt in der Schnappertacker. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur Mario Maker so ist, aber auch schon immer so war. Aber das weiß ich seit neuem, dass das geht. Cool. <lacht> Ja, komm. Das habe ich schlecht getimed. Das ist meine Schuld. Ähm. Okay. Aber da oben hätte was sein können. Oh Gott. Hm. Ach, wie cool. Okay, das ist richtig cool. Das man mit dem Schlangenblock hier. Oh. Was, man muss nach links für eine Starcoin? Bist du eine, eine Irre? Okay, das ist kein Level für Noobs. Ganz ehrlich. Ich muss mich gerade echt anstrengend konzentrieren. Es gab keinen Checkpoint, oder? Ich glaube, es gab keinen Checkpoint. Ähm, ist ein schweres Level. Es hat nur drei von vier Sternen. Ich hätte jetzt gleich vier Sterne gegeben. Das ist einer der schwierigsten Level. Das ist bisher das schwierigste Level, was ich gespielt habe, würde ich es einfach mal so behaupten. Kann ich kann ja auch die ganze Zeit so kleine Wandsprünge äh, sprünge die ganze Zeit spammen, ne? So meine ich das halt. So, alle drei sammeln. Rüber und dann warten, warten bis ich unten Boden sehe. Dann rüber springen, Münzen sammeln. Da immer nur durchgehen, wenn es genug gescrollt hat. Jetzt zum Beispiel schnell. Yes. Das ist echt zu krass. Okay, hier soll ich einfach hier hin. Hier lang, oh, nicht hier lang, aber gleich einfach die andere Seite oder so. Oh Gott, verdammt, das ist echt, das ist echt nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, wie kommt man auf diese andere Seite? Das... Oh. Lol. Aber ist das mein Tod, oder? Ist das nicht mein Tod? Doch. Oh, ganz kleinen Sprung habe ich gemacht. Das hat gepasst. Oh Gott, das ist mein Tod. Das ist nicht... Wow, yes, ist spawned! Oh mein Gott, Das Level war episch. Mir hat es sehr gefallen. Wirklich, mir hat es wirklich sehr gefallen, das Level. Dafür, dass er doch ein Like verdient dafür, oder? Ich folge doch jetzt für dieses geile epische Level ein Like verdient, würde ich sagen. Okay. Was passiert jetzt? Irgendwas muss jetzt passieren. Haben alles gebaut, soweit ich weiß. 91%. Warte, warte, was passiert hier? Äh, die Bauarbeiter sind weg. Lol, das... Lol? Äh, oh weh, oh weh, oh weh. Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Beine zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Die große tolle extraktion ich drehe ja durch während die bauleiterin sich gerade tee gemacht hat sind alle bauarbeiter mal wieder entführt worden du musst sie sofort alle zurückholen am besten bevor die bauleiterin etwas davon mitbekommt sie muss sich schließlich auf die planung vorbereiten und konzentrieren mit allen fünf 5000 oh. <lacht> da, da wechselt die story noch mal richtig krass okay das schaffen wir oder jo, das schaffen wir. Was nun ein One-Up, nicht ein Pilz. Na egal. Oh, das ist cool aufgebaut. Das ist echt cool. Oh, das ist ein richtig cool. Das ist richtig cool. Okay, wo können wir lang? Das ist so ein Level. Das ist so, so eine Art, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde Metroid-Level immer genannt. Oh, so ein Level will ich auch mal bauen. Oh, das ist richtig cool. Nice, oh, das oh, ich bin gerade eh richtig happy, weil solche Level sind echt richtig cool. Ich liebe solche Level, das ist eins von Nintendo. Das muss gut sein. Das ist immer mal hier lang. Tony bleibt immer bei mir, dass man sich da der Tod freund wir alle Freunde. Dun, dun, dun. Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht ähm, so eine Toad Mission als Level bauen kann. Oh. Nein! Okay, ich hab sie. Cool. Okay, hier hätte man aber einen Checkpoint machen müssen, finde ich. du? Oh, es gibt nur einen Pilz. Ich dachte, es gibt da zwei Pilze und deshalb habe ich den anderen bord nicht aktiviert. Oh nein. Okay, aber wird drüber rennen. Go! Nicht to Go! Jetzt go runter. Bam. Schnell, schnell. Toads! Die hole ich mir noch. <lacht> okay, wir haben drei. Drei von fünf. Ich hoffe, wir kriegen euch noch ein Power-Up, sonst... Ist nicht so... Nice. Okay, okay. Ähm... Um, ein Moment, ich muss... Nee, nee, alles gut, ich musste nur kurz auf die Uhr gucken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wenn ich getroffen werde, oder tot ist. So wahrscheinlich ich, oder? Aber dann muss ich alles nochmal machen. Also, ja, bei den Trotz kann ich ja wieder einsammeln. <lacht> Schauen wir alle auf einmal auf den Screen gucken. <lacht> Ach, wie cool. Okay. Irgendwo habe ich ihn übersehen. Wo? Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Gehe ich nochmal hier lang? Nee. Was, was habe ich denn übersehen? Wo geht's lang? Oh, oh, oh, oh, oh. Okay. Das war natürlich sehr. Meine süßen Tonys, ihr müsst aufpassen, immer bei mir bleiben, nicht runterfallen. Passt auch riesen Hotheads. Lasst euch bloß nicht treffen, meine süßen. Ich fühle mich wie so ein, bei so einem Kindergarten. Dass ich meine Kinder hier einsammeln, weil die irgendwie irgendeinen Blödsinn gemacht haben und dann nicht verlaufen haben. Oh Gott. Das habe ich einfach mal hier. Gelöst. Und das habe ich hat sich gelohnt, weil ich habe dann jetzt ein paar Münzen mehr, auch oh, Münzen fahren, geil. Bin Münzengayer. Braucht zwar keine mehr, denke ich mal, aber egal. Ich nehme mich trotzdem immer mit. Ach auch nicht. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. Boss kommt. Nein, tot. Okay, okay, wär mal, wär mal. Yes. Ha, Kamek, du hast uns nichts zu zu zu zu erzählen. Du kannst gar nichts. Soll so ich sagen, ja? Yeah. Alle Toads wieder gerettet. Yeah, nice. Boing, das spawnen die wieder alle. Ja, boing, boing, boing. Wenn ja, dann beiden sehen wir nicht. Okay. Toads gerettet. Yeah. Und jetzt? Wir brauchen was? Wir brauchen Münzen? Wieso? Uh. Wo soll es weitergehen? Buntglas. Ach so, das Prinzessin Peach Bild. Ach, jetzt kommen da so ganz... Okay, alles klar. Interessant. Die, die, die Dinger lege ich jetzt nicht vor, weil ich habe keine Lust auf die. Gelb rund wütend. Heute erwartet uns ein bedeckter Himmel mit Aufsicht auf fliegende Sonnen. Wir empfehlen die Wolkenschichten zu nutzen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden, Meteorologin. Das ist immer wieder ein schweres Level, dann bin ich mal gespannt. Ähm, ist wahrscheinlich das letzte Level, was wir in dieser Folge schaffen? Kann sein. Das ist doch die letzte Folge mit nach dieser Session bei mir, wahrscheinlich. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie lange eigentlich dieses Let's Play gehen wird. Weil es ist ja nur das Sorry Models Play. Und online ist nicht mal ein Let's Play, das ist einfach, wann ich Bock habe. Stream ich immer online. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Sonne und den Mond in, in, in, in dem Spiel ein wenig lame, weil die können ja nicht, man kann es ja nicht einstellen, wo die immer hinspringen. Ob die einfach folgen oder so, oder was auch immer. Die gehen einfach hier nach, nach da unten, diese sind Pixel und dann war das. Meistens erwischt man die einfach nicht. Meistens sind sie einfach da und damit man sich denkt, oh nein, hoffentlich lässt sie mich, mich nicht treffen. Aber man lässt sich eh nicht treffen von denen. Oh komm on. Skur, skur, skur. Nice. Gut gut, gut, gut, gut, gut, Oh, das haben wir einen Trailer gesehen. Das Level kennen wir vom Trailer. Wow. Das Level ist nämlich irgendwie so ein so ein Glas. Okay, aber das Level finde ich mega cool. Es ist echt eine geile Idee, finde ich. Oh Gott, nein, nein, die Sonne, Hilfe, die Sonne, oh Gott, das ist mein schlimmster Albtraum. Okay, Wir brauchen aber jetzt wieder Münzen. Oh, jetzt ob ich mich treffen lassen, ab. Okay, es ist möglich, aber meistens wird man sich nicht treffen lassen, denke ich mal. Ja, obwohl ich habe das Gefühl, wie sieht einem irgendwie manchmal an? Oh, von der eine Münze ich nicht bekommen. Naja, Schicksal. Passiert manchmal. Da sind noch ein paar. Verdammt. No! Das ist belastend. Und ist nervig. Ein I don't like this. Es ist nur so Und jetzt habe ich wieder normales machen. Okay. Okay. Konzentrieren wir uns einfach ein wenig. Dann wird es schon passen nicht von der Sonne treffen, das habe ich wirklich von der Sonne gestorben? nee ich bin runtergefallen gerade. Okay, die kriege ich jetzt nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch viele Münzen sammeln können, von daher passt das schon. vor die Sonne kommt, vor die Sonne kommt! Ach, die kommt genau dort! Ach, oh. okay. ich nicht gecheckt, habe ich nicht, habe ich nicht gecheckt, habe ich, habe ich nicht gecheckt, habe ich, habe ich nicht gecheckt. Okay. Aufpassen. Egal. Juckt die coins nicht einfach nur überleben das ist mein ziel hier okay ganz ruhig die kann ich sammeln cool die kann ich auch noch sammeln cool okay da kann ich hoch Okay. Ist das Ziel? Ziel? Röhre. Cool. Cooles Level. Dem würde ich sogar ein Herz geben. Ganz ehrlich. Oh nein. Nein. Hui. Oh, da gab es sogar eine 10, habe ich nicht gesehen. Digga, ich habe 100 Münzen insgesamt gesammelt. Das ist ein tolles Ende, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Dann werden wir in der nächsten Folge das Buntglas bauen. Denke ich mal. Vermutlich mal. Wie immer. Haut rein. Ciao.